Lilo, ich habe mal geschaut unter xUrundu1404, -ru ob ich denn da nicht den guten alten Cube wieder hinkriege. Ne? Cube wieder hinkriege und habe mich da umgeschaut. Ne? Geht, geht. Habe auf Web-Update ein kleines Tutorial gefunden, dass wir da mal wieder hinkommen. Also, wer den Cube wirklich noch braucht mit eingeschränkten, ja, ich sag mal Einschränkungen... Äh, weil ganz alle Effekte, die wir von früher kennen, haben wir nicht mehr, aber so einiges, äh, der kann da mal den Anleitungen folgen. Steuerung Alt-Pfeil nach äh, rechts. So. Installiert habe ich Compis, Compis Core, Compis GNOME. Compis Plugins, Plugins Default, Plugins Extra, Compis Config, Settings Manager. Und der Rest installiert sich von selber. So, was haben wir denn noch? Ähm, gehen wir mal stark ein, 1 weiter. So und das ist die Seite, wo ihr die Anleitung findet, Schritt für Schritt durchgehen. Die ist eigentlich für Ubuntu 12.10.13.04 funktioniert, aber auch jetzt noch weitestgehend. Ähm, Deconf Editor beleuchtet ihr zum Beispiel ne? mit sudo apt-get install deconf-tools kriegt ihr den Deconf Editor und könnt dort zum Beispiel das Theme. Einstellen ist anscheinend notwendig, ich denke, um den richtigen Platz zu reservieren, damit Kompis der ja, Composite Manager den richtigen Platz für die Fenster reservieren kann. Weil hier unter Xubuntu Greybeard äh, grauer Vogel, grauer Star wahrscheinlich. Jetzt hier gleich nichts mehr. Als Fensterdekoration da ist gut. Sitzung und Startverhalten automatisch gestartet. Compiz Leerzeichen, Minus, Minus, Replays. Beim Starten, kleiner Workaround. Meine Plugins waren Core, Composite, OpenGL, Compix, Toolbox, Decor. Fenster Dekorationen? Falls ihr gar keine Dekorationen mehr habt, mal schauen, ob die, die Decor-Plugins drin sind. Grid, Gnome, Kompatibilität, Move damit die Fenster sich verschieben lassen. Place, Devos, Wobbly, Wobbly ist für wackelige Fenster, müsste nicht unbedingt, ist aber ganz nett. Resize, Cube, äh, Switcher, Rotate ist fürs Rotieren und Expo. So, habe ich installiert. Gut, seht ihr hier, ähm, wie gesagt, das ist eigentlich für Xubuntu nicht eigentlich so wirklich sinnvoll. Xubuntu ist eigentlich für leicht gewichtigt und es macht äh, Xubuntu nicht schneller. Ne? Also wie gesagt, hier unten sieht man eine ziemlich hohe Auslastung. Wenn ich zum Beispiel die Fenster bewege, ne, das ist macht eigentlich so keinen Sinn, aber es macht halt Spaß und viele wollen es halt wieder haben. In den allgemeinen Optionen findet ihr zum Beispiel die Desktop-Größe. Die gegebenenfalls mal auf vier Stellen, damit ihr einen Cube darstellen könnt, dessen vier Seitenflächen Ihr braucht ne, das sind einige Sachen, die ich hier so eingeschaltet habe? Ne, Expo zum Beispiel den Desktop-Würfel halt selbst. Transparenter Würfel-Erscheinung schwarz gesetzt. Oben und unten kann man da alles so einstellen. Ähm, wie gesagt, den Würfel drehen mit steuerung Alt, linke Maustaste äh, gleichzeitig und drehen. Ne, Danke dir, Rad drehen. Expo ist, dass man mit der Windows-Taste und S das so ein bisschen so auseinander machen kann. Genau, damit man die vielen Fensterchen sieht und auch verschieben kann. Fensterdekoration, falls ihr mal keine Fensterrahmen habt, das Ding wahrscheinlich ist es da nicht eingeschaltet. Würfel drehen ist nämlich dafür. Bindings Würfel rotieren, dann seht ihr nämlich. Steuerung ALT-Button 1 nach links drehen, Steuerung Alt und Links, äh, also den Pfeil drücken auf der Tastatur, Steuerung Alt und Pfeil nach links, Steuerung Alt und Rechts dreht den Würfel nach rechts und so weiter, auch ohne Maus ne? und so weiter. Also, wer den Cube schon kennt, dem brauche ich jetzt alles nichts mehr zu erklären. Nicht alle Optionen gibt es mehr so wie früher. Wackelig Fenster, Wobbly, Windows habe ich zum Beispiel eingestellt. Wichtig sind dann halt diese Einstellungen, Fenster verschieben, damit man überhaupt die Fenster verschieben kann. Und Grid und Platzieren und Skalieren und Anwendungsumschalter, damit das so funktioniert. Einstellungen, Pluginliste. Wie gesagt, ist eine nette Geschichte. Wer es denn mal probieren will, kann es machen. Aber wie gesagt, ist eher was für die Experten, weil die Experten sich wieder aus der Redrulle rausretten können wenn es mal schief geht. Und ne? das äh, geht am Anfang meist so ein bisschen schief, weil das eine üble Bastenlei ist und äh, eigentlich so nicht vorgesehen ist. Ähm, trotzdem, ich, es funktioniert noch. Ja, hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Vielen Dank an den Web-Update, ne? der das 2012 mal für uns kurz aufgeschrieben hat. Link in der Videobeschreibung. Äh, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.